Glück auf und hallo hier aus dem wunderschönen Erzgebirge, aus der Köhlerhütte. Wir sind heute beim Gänsebraten. Braten. Oder, oder Wir reinigen ja? uns auf Braten. Auf Braten. Braten. Genau. <lacht> ähm, ich will uns ganz kurz vorstellen. Das ist die liebreizende Christine. Das Danke. ist unser André, der ja. Mann, der immer so viel redet, aber um uns geht es heute gar nicht, weil der wichtigste Mann ist der junge Mann in der Mitte. Das ist der zauberhafte Andreas hier von der Köhlerhütte Und äh, Andreas, du bist Koch? Ich bin der Koch. Du bist der Koch. Also genau. du hast eine Ahnung und weißt genau, was wir heute mit ich den Gänsen machen. Ich zeige euch heute, wie Gänsebraten geht. Die werden wir würzen mit Salz und Pfeffer. Äh, dazu brauchen wir Zwiebeln, Äpfel, Beifuß, ganz ja. klassisch. Und mehr ist es eigentlich nicht. Kein Hexenberg. Die Luft ist ganz ja. schön trocken, ne? Ja. Also. Oh. ja, Oh. Na, gucken wir mal hier, ja, wie auf Stichwort. Heiko! Der Heiko, ja, Heiko Schmidt, das ist das? bitte Ach, das mal. Bekomme ja. ich das bekomme ich, auch sehr schön. Der Chef des Hauses, glück auf. Zum Wohl, auf, auf die Gans. Auf das ist gelingt. Ja, auf das gutes Gelingen. Zum Wohl. Zum Wohl, lieben Dank. Stößchen. Zum Wohl, Stößchen. Zum Wohl. Prost. Hm. Wir werden starten, ja. schneiden den Hals ab. Oh. Ähm. Mit, mit so dem Messer? Mit dem großen Messer. Okay, also okay. ich schneide jetzt den Hals ab. Genau. Warte. Das heißt, hier so. Hier ziemlich ja? Am? Ja. ja, hier ist gut. Genau. Und schneiden? Oh Gott. Richtig, schneiden. So. Oh, da ist doch Knochen. Wollen wir die auch drehen? Warte. Das geht. Oh Gott. Ja. Da ist gut. der Hals. Da ist der Hals. Okay. Jawohl. Den Hals legen wir einfach ab. Legen wir oh einfach ja. <lacht> so. Genau. Okay. Sehr schön. Dann äh, dir. Das eine Flügelteil, ne, dass bloß äh, der, der das Oberarmflügel sozusagen dran bleibt. Okay. Das heißt, ui. die Wings müssen die Wings? hier. Hier schneiden wir ab. Hier schneiden wir also ab. Also nochmal zeigen jetzt hier für alle. Hier schneiden wir ab. Hier schneiden wir ab. Also hier so. Da so? Jawohl. Ja, gut. Und jetzt durch. Das kann, man, kann man So hier gucken jetzt schon auf. Ihr ja, seht, das ist gar nicht so einfach. Boah. Guck mal, ich muss das. hier Ja so? Ah. <lacht> Genau. Schneller Daumen weg oh, Vorsicht Oh Gott Hier ja, ja, was ja ja ah. Und die andere Seite okay, noch So. Also andere der, Seite noch Der Trick umdrehen war hier erstmal auch umdrehen Aha. So. Und der Trick hier erstmal einschneiden genau. Ach hier ja, dann, dann sehe ich das Ah genau. Oh stimmt cool ah. Also nicht versuchen durch den Gelenkknochen durchzusägen du sondern das Gelenk zwischendrin durchzusägen. Ja. Genau. Und so dann ist eigentlich sein. in der Gans, wenn man die vom Bauer holt, immer noch der Magen drin und die Leber. Ja. Mhm. Also die Innereien man, quasi. Die Innereien nicht, aber der aber Magen, was man, ah, okay. was man verarbeitet noch mit. Mhm. Ne? Das könnte man heißt, mal rausholen. Ich, ich muss jetzt hier reingreifen. Da müsste man da mal reingreifen. <lacht> <lacht> ich habe ja Handschuhe. Ja. Hier, hier rein, hier so ins Loch. Operation. Rein. Ja. So, machen Sie sich schon mal frei. <lacht> genau. oh, was ist denn das? Das ist der Magen. Ah, das ist der Magen. Ah, ja. ich habe hab die Leber verloren. Oder, oder was ist nee, das? das ist, ist ein Magen? Teil vom Magen. Ein Teil vom Magen, so. Okay. Ein Teil das und das Magen. ist die Leber. Das ist die Leber. Genau. So. Wie viel Leber hat denn so ein Tier? Oh Gott. Ja. So. Leber so. ist ja eine Delikatesse, ne? Ja, hier ist okay. die Leber. Genau. Das sind da? immer zwei Teile Magen. So, okay. Ja, die so ist das so. <lacht> und das ist ja ein ganz, ganz straffer Muskel. Ja. Äh, Körner mit Steinen. Ach, wo die das so reiben, also wie bei Hühnern Zerrieben, quasi. Ja. Ah, genau. spannend. Genau. Was so, ist das hier ist nicht Nein, das ist. Vielleicht finden wir da noch was. Genau. So, jetzt machen wir hier das Fett noch raus. Das kann man auch so anfassen und einfach so raus rausziehen. Tupfen. Hier ist geht an das? Den Seiten hier, das. Ja, ja. ja. Das, das, das, das muss raus. So das raus. raus. Das ist Fett. Andreas, was würden wir ohne dich tun? So, Das, das kommt ja, ja, ja einfach mit auf den genau, das Haufen. Ja. Das Haufen. Das geht ganz ganz. Das hier auch hier raus? Ja. Also Fett muss raus. Fett muss raus. Genau. Aber es hat nicht Geschmacksträger? Ist man ist Geschmacksträger, das? aber es ist noch, genug aber ist noch ganz viel unter der Haut. Ah, okay. Und, ne? Also okay. das ist, würde eh bloß rausbraten. Und jetzt ich habe ja einen Topf vorbereitet. Oh, ja. Das kenne ich. Da ich ich habe da mal was vorbereitet. Genau. Einen <lacht> ein Topf. Tun wir die Abschnitte, die wir jetzt abgeschnitten haben. Ja. Die kommt mal alles? aus. Alles Außer die Leber, die Leber nicht mit, die Leber nicht, die Leber nicht. Die Leber? Okay. Warum nicht. Warum die Leber Aber der Magen darf ja. Der Magen darf mit rein. Die Leber, die Leber, die braten wir so. Das ist so ein bisschen Delikatesse am Vortag. Okay. Ähm mit so ein bisschen Apfelspalten, ein bisschen mm -hmm. Senf und so ein okay. kleines Leberakku oder geht okay. okay. Wie geht's jetzt weiter? Ja. Ich sehe gerade, wir haben vergessen, wir müssen das Bürzel noch abschneiden. Birzel Birzel wir noch ab. genau. Das Bürzel. Das Bürzel. Das muss noch weg. Das Bürzel ist ja quasi das, wo äh, also Schwänzchen, da wo die Drüse drin ist, womit die so ihr Gefieder einfettet. Genau. Dass normalerweise. Im Wasser nicht untergehen. Okay. Genau. So. Und, und, was, und wie schneidet man das jetzt ab? Einfach das abschneiden. Schneidet man einfach hier so. Einfach so. Genau. genau. So. Oh Gott. So. Das also hinten das Bürzel, Schwänzel quasi ja, abschneiden. soll das ja, Dabei. So ein Messer muss aber schon immer scharf sein, ne? Ja, das ist uh, ja, extra. Geschafft. Das ist das Birzel. Ah, das ist das, Bützel. das, das Bützel. tun wir auch bitte nicht mit in nee. die Brühe kochen. Okay, okay. Das tun wir weg. Das, das tun wir weg. Das können wir die Katzen füttern. Das, das. Birzel kriegt okay. der Hund. Dann also können den wir, den wir sie mal beiseite legen. Jetzt machen wir uns die Füllung fertig. Ähm, Ach, die wir, machen wir auch machen? Natürlich. Achso, ich dachte, die hast du vorbereitet. Eine, eine Zwiebel <lacht> und ein Apfel pro Ganz. Was machen wir genau. damit jetzt? Einfach die Zwiebeln schälen und Apfel, die sind gewaschen. Die tun wir dann bloß klein schneiden. Okay. So, Zwiebeln muss erstmal die Schale ab. Ja? Jetzt geht es bei mir schon los. Was holst du schon? Wann hast du das letzte Mal Zwiebeln geschält? Noch nie. Nee, noch nie Vierteln? Noch noch ja. Viertel. Was, wie? Viertel? Viertel. Viertel? Genau. Mhm. So. Jawohl. Das so, und jetzt? Genau. Und den Apfel noch in Viertel schneiden. Ach, das muss ich auch noch Mit Schale? Ja, mit mhm. Schale, den lassen wir so, genau. Oh, die sind ja hübsch. Das sind Guck mal. Rote Rot Wie? Rote, Rote Sternenrinette. So, jetzt, jetzt hier Jawohl. noch einmal durch. Genau. So. Naja. Okay, hammer. Und jetzt? André, ganz schnell. Oh, oh vielen <lacht> Dank. Vielen Dank. Bei ja. mir geht's. Danke. Ist so, jetzt das genau. Äpfelchen noch. Lass den Apfel auch ein Viertel. Auch ein Viertel? Ja, okay. Richter Mann braucht ein großes. Und wir können in der Zwischenzeit schon mal ja. die ganzen von innen salzen und pfeffern. Einfach so zwischen der Hand. Wie viel genau. denn? Ja, ja, ah, es so, so? No, nicht ganz so viel, ungefähr einen Teelöffel, ein Teelöffel. Na, wenn wir das okay. so, Und so das schön jetzt so so verstreuen. Genau. Und Salz ruhig, Ruder Esslöffel, ruhig einen Esslöffel. ein Esslöffel. Also vielleicht so die Menge mal. genau. Und dann habe ich hier noch Beifuß. Ja, Beifuß, Beifuß, ah. Beifuß, genau, Beifuß. Ne? Nehmen wir nehmen ja. uns hier einfach so einen schönen Zweig, machen den ab. Stecken den als rein. erstes hier rein. Ja. Und jetzt kannst du immer abwechselnd einmal Zwiebel, einmal Apfel rein. Einfach so reinstecken. Jawohl. Genau. Zwiebel. Und jetzt von außen Apfel. noch mal würzen, aber bitte nur Salz. Zwiebel. Nur Weil Pfeffer Salz. macht immer so schwarze Flecken. So, okay. Also nur Salz von außen. außen Wichtiger Hinweis. Auch ungefähr so ruhig drei, drei Esslöffel, die Menge von drei Esslöffel. Also eine, eine ganz versalzen ist ganz schwierig. Aha. Ehrlich. Ja. Wieso? Dies durch das Fett und dann wird das immer übergossen und so, also okay. das Salz das heißt, kann ich verträgt das so, die Ganze. Kann ja, ich aber so ein schön, ja, schön einmassieren, ja, genau. Auguste ja. noch mal schön massieren, Ach, genau. so, wahrscheinlich auch von beiden Seiten, oder? Ja. Jawohl. Noch mal umdrehen. Aber ich finde, da merkt man auch, so das sind schon talentierte Kochhände, oder? Ja, Wie ich das für so, also so ist es ganz und jetzt sind wir so eigentlich schon so weit, dass wir sie so in den Ofen schieben könnten. Okay, Zu Hause ja. nimmt man natürlich dann hier Hüben, wie hier Hüben hast, vorbereitet, so ein Aber mein Ofen ist größer, deshalb brauche ich was, äh, ist wo es nicht Es ist natürlich kann. jetzt entscheidend, wie rum, oder? Also so der Rücken nach oben. Wir oder? legen die so rein, genau. So, so, ja. Okay. Ja. No. Sehr schön. So. so, Auguste. Jawohl. Und da okay. gießen wir jetzt noch die Hälfte von dem Wasser. Und einfach auf jedes Genau. Okay. Wasser. So. Wir haben wir jetzt so gut gewürzt. Und da. Für die Soße, ja. dass wir dann ein bisschen zum Übergießen Aha, okay. ne? wichtig haben. zu wissen. Genau. Und dann kommen Sie in den Ofen. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Ein Mäuschen. So. Jetzt wird es warm. So. So. So. Und jetzt kommt die Auguste. Auguste. Ja. Einfach ja so drunter, Ja. Ja. mal So. Ja. So, gelöst. Andreas, unser Chefkoch, ja. wir fassen jetzt mal die letzten zwölf Stunden im Zeitraffer ein bisschen zusammen. Genau. Also die Zwo letzten zwölf Stunden, zwölf Stunden? Ja, wir hatten, wir hatten schöne, wir hatten <lacht> schöne Zeiten. Schöne Zeiten. Ja, genau. <lacht> also das heißt, Wilma und Auguste sind in den Ofen gewandert. Ja, und was ist dann passiert? Die haben wir ungefähr drei Stunden, zweieinhalb ja. Stunden gegort, sind jetzt weich und äh, haben die aus dem Fond rausgenommen, abkühlen lassen und die tun wir jetzt zerteilen unter Christine ihr Gemüse zubereiten. Genau, weil jetzt kommen wir auch zum Team Rosenkohl quasi. Genau. Äh, der Rosenkohl liegt schon bereit. Ja, Unkohl, was mache ich damit? Genau äh, beim Rosenkohl einfach Putzen. hier unten plus das Ende abschneiden und die äußeren die zwei Blätter. drei Blätterchen. Ja, das ist dann so schönes ja. und dann schön aufschließen. Ich. Gut, das kriege ich hin, das kenne ich. Ihr macht die Gans, ich mache den Rosenkohl. Und mit einem André wollen wir, wollen wir die Gans. So, zack. Achso, ganz wichtig ist ja, ihr, ihr dreht immer die, die Bretter um. ja? Also, wenn jetzt zum Beispiel Gemüse gemacht wird, zack, wichtig, Umdrehen, ja. Richtig, genau. Nicht Gemüse ja, damit kein Fleisch auf das, dran genau. kommt. So jetzt, so, jetzt kommen wir zu Auguste. Äh, wir wollen ja die ganz zerlegen. Ja. Ja. Und da müssen wir sie auskühlen lassen, mhm. äh, dass es dann gleich äh, um sechs mit dem Essen losgehen kann. Ja. ja. Deshalb ja. wollen wir es ein bisschen klein schneiden. Und okay. da schneidest du jetzt mal hier übers Brustbein ein. Übers Brustbein, direkt, Jawohl. Ja. So? Jawohl. Nicht, nicht bis durchschneiden, ruhig auf dem Knochen oben drauf bleiben. Auf dem Knochen? Ja, ah, ja. Alles, klar. alles klar. Und hm? dann hast du hier vorne äh, so ein Brustbeinknochen. Ja, ja, hier. Ja. Ja, wo das so aufmacht, den machen wir raus. Das und heißt. Also reinfahren und dann ah. so rausbrechen. Alles klar. Der Brustbein. Der muss rein. weg. Ja. Okay, alles ja? klar. Genau. Dann kann man vorne reinfassen hm? und das so auseinanderziehen. Ja. Das ist ja ein bisschen noch nicht gut noch genug ein geschnitten ja auf der Seite noch einschneiden okay. so jetzt müsste das so und jetzt kann man das so genau. auseinanderziehen? so genau ja yeah. kannst so mit, so so. Mit, mit Helfen ja das, das ist okay das oder soll genau. ich noch das ist, das ist in Ordnung das, das ist, in Ordnung? ist ja jetzt hier Knochen ja ja okay so runterklappen okay jetzt haben wir es geklappt und die andere Seite machen wir auch so mhm. Ja. So. Ja, ne? So. so, sehr schön. So hätte ich es auch so. gemacht, Andreas, genau. Was macht die Gemüsefraktion? Ja, es riecht schon lecker, ne? Mm. <lacht> mm. Und dann tun wir die einfach hier. Jetzt wird sie geteilt, ja, wir mit genau, in der Mitte noch mal halbiert. Ja. Ja. Das heißt, wir haben das jetzt macht's. diese zwei Teile. Ja. Genau. Mhm. Das ist Und jetzt so kann man hier schon äh, die Portionen schneiden. Ja. Ja. ja, Die Keule hinten raus auslösen mhm. okay. ja. so also hier. Okay. Also hier wird so lang geschnitten. Ja. um die. Bis gerade durch. So, Jawohl. So, ja. ja. Hier nochmal. Genau. So. Ja. Keule, ja. Keule. Und dann kann man hier vorne äh, noch den einen Brust noch raus machen. Achtung, Brustknochen muss noch raus. Genau, ja. Raus. Okay. Das geht aber auch relativ einfach. So. Und dann kann man die Brust hier, hier so? ja, von, den, von der Vorderkeule sozusagen teilen. Jetzt, ja. jetzt. Das, das hm. ist jetzt äh, eigentlich schon eine Portion. Ja. Ein Portionsstück, wie wir es anrichten dann auf dem Teller. Hm. Ja. Genau. Das die auch, Brust ja. lassen Brust, wir am ganzen. Brust lassen wir, genau. ganzen. ja. Hätte ich und jetzt auch hier gesagt, und, ja. äh, schneiden wir noch einmal die Keule raus. Hier so die Keule ja, direkt aber. rausschneiden, ja? Genau. So? so? So, gut. Und jetzt gut. kann man das auch schon wieder. Hier Ach, so und jetzt kann man das so abdrehen. Auseinanderbrechen. Ja, ja. ja, ja. Und dann gucken, wo das Gelenk ist und dann im Gelenk auseinanderschneiden. Ah, hier so, ja, okay. Gerade runter. So. Gerade runter? Ja. Ah, alles Genau. Rotkohl, genau. so. den Rotkohl das das machen wir einfach halb. Jetzt haben wir gesagt, irgendwie <lacht> am, am Gelenk lang. Und das, das äußere ja Ums Gelenk rum. Und ansonsten ist er schön. Und dann machen wir mit so. einem kleinen Messer ja, das den Strunk raus. raus, einfach okay. nur. Und jetzt würde ich das einfach das gut grobe mit Streifen drin. schneiden. So, mhm. Mhm. Dann machen wir das ja dann in der Pfanne schön mit bisschen Olivenöl oder oh, oh, oh. irgendeinem anderen schönen mhm. Öl wissen wir. Plus kurz anblanchieren und ein bisschen jetzt. solche Streifen. Ja. Und die Rosenkohl würde ich mal noch <lacht> halbieren. Okay, das, das ist sieht ein bisschen schön aus auf dem Teller. <lacht> das Auge ist Andreas mit, aber oh, was ja. macht der da ja. Das ist jetzt ja, ja. kein Spielplatz, ne? Ah, so. <lacht> ich hab's. <lacht> also, jetzt haben wir richtig gearbeitet, Andreas. Ne? Jawohl. Also, genau. würde ich doch mal sagen, <lacht> zum Wohl. Das kann man jetzt so schön lassen. Ja. ja? Bisschen Soße drauf machen und in den Ofen. Und dann wird es knusprig. Wie lange etwa noch mal im Ofen und so äh, Aufwärmen 140, 140 halbe, Stunde, halbe Stunde, und dann etwa. noch mal eine Viertelstunde richtig knusprig machen. 230, 230. Ja. Äh, okay. Grad ruhig, ne? ja. je nach Bräunungsgrad. Ja. Muss man halt mal reingucken. Wir, wir können es ja noch mal zusammenfassen, ganz kurz, Andreas. Ganz, also die Augusto und die Wilma die waren ja jetzt ordentlich, das waren so vier, fünf Kilo. Vier Kilo. Vier, vier Kilo, Kilo, Kilo, Kilo vier, etwa, ja. Genau. Wie viel wird da etwa so rauskommen jetzt so, wenn, wenn man also das wir, oft, für sechs, sieben Personen ja, ausreichend? Ja, das, das, ist, reicht, das ja. ist ausreichend. Du hast es selber gemerkt, die Keulen mh. sind richtig fleischig und die Brust richtig dick. Also, 140 Grad. Nochmal. 140 Grad ungefähr eine halbe Stunde halbe heiß Stunde. machen ja. und dann noch mal richtig volle Power 230 Viertelstunde je nachdem wie braun und knusprig sie werden soll und, und dann, dann geht's los dann geht's los dann, dann geht's los mit dem Essen genau <Musik>